Naja, oh, also Idee ist blöd, da sind wir uns alle einig. Aber Idee ist auch nicht blöd. Ich sag euch warum. Wir sollten eher bei ihm einsteigen und gucken, was da noch so rumliegt. Weil wenn er solche Briefe schreibt wie die, die wir gesehen haben, hat er bestimmt noch mehr Korrespondenz, die ihn in die Scheiße reitet. Das klingt vernünftig. Das klingt nach einem guten Plan. Und das ist gerade, dass wir greifen, äh, dass wir Yada nicht mehr hier haben. Wer ja. sowas. Also, ich äh, bin natürlich äh, talentiert in vielen Dingen, wie ihr alle wisst, und meine Talente sind gar endlos, wie ich äh, vor, das sagen möchte, aber... Ihr seid groß, plump und auffällig wie sonst nichts. Ihr habt einen äh, Weg mit Worten, der mir verschlossen ist. Wird dass mir in letzter Zeit ein diplomatisches Trainer ein wenig abhanden kommt. Ich äh, muss sagen, das äh, gefällt mir an euch ganz gut. Hm. Nun... Ähm, Diamant ist ähm, oder vielleicht Boltax, du hast ja schon mal so deine Wege gefunden durch den durch das Erz. Sollten wir, ja, ja. Uns, sollten wir uns wahrhaftig der Sache annehmen, ist Diamant vermutlich die bessere Wahl. Nein, Schließlich ist nicht. er auch in der Lage, verzeiht Boltax, körperlich anspruchsvollere um, Improvisationen durchzuführen. Ob der. Solange wir uns nicht wieder auf einen Fexgeweihten verlassen, das war letztes Mal ein absoluter Reinfall. Naja, so. Also meine Idee wäre, Boltax und Diamantes steigen dazu zweit ein und der Rest von uns sorgt für die Ablenkung. Wenn wir das, hm. wenn wir gerade unser Gespräch führen, schleicht die im Hintergrund und besorgt uns die Unterlagen. Ja, das könnte gehen. Aber mir, dein äh, Zauber, kannst du ihn auch auf mich sprechen, der einen so uninteressant macht? Natürlich. Und dann sollte das ja kein Problem da sein. Während der mir, ich nehme an, ihr möchte eure Kräfte doch lieber schonen, werde ich euch wohl für eine magische Entdeckung verbergen. Doch für den Fall. Denn sollte Gut. der Mann wahrhaftig, wie man sich auf der Straße erzählt, einen Pack mit Zollware haben, wird er mehr als eine Möglichkeit haben, um seine, um sein Hab und Gut auf magische Weise beschützen zu lassen. Ihr solltet mit Dämonen rechnen, allerdings nicht mit Kampfkräftigen. Man erzählt okay. sich auf der Straße auch, die ganze eine garetische Familie. Nun, Palingan ist eine garetische Familie, wie man mir erzählt hat. Naja, ich glaube, sie sind beides, oder nicht? So wie ich verstehe, ziehen die lokalen Ansässigen sich wohl auf die Lara Palingan, die hier wohl in irgendein Königshaus eingeheiratet hat. Ich bin nicht gar so sicher, aber sie scheint ihnen sehr wichtig zu sein. Nun, die Uspi-Familie Palingan schon das Land war. Sie hat nur eingeheiratet in das garitische Königshaus. Ja, die ursprünglichen Alanfaner stammten aus den Tulamiden. Wollt ihr jetzt sagen, dass ihre Alanfanische Familie Tolamidenische Wurzeln hat? Abel mir soweit wollte ich jetzt nicht zurückgehen, aber ich wollte ausführen, dass die Paligans eine ursprünglich Alanfanische Familie sind. Ich denke, ihr spaltet hier gerade. Naja, also ich gebe ihm recht, die Paligans können ihre Kinder nicht bei sich behalten. Das ist ein bekanntes Problem. Aber du wolltest würde... was sagen, Boltox. Ja, ich, ich, ich dachte bei Rafims Körperstatur, dass die Alanfahne ursprünglich aus Torwall kommen. Es tut mir leid, das habe ich immer falsch aufgefasst. Nein, nein, nein, also es sind ein paar lauten bei uns, aber das sind die einzig Vernünftigen. Ja gut, vernünftig sind die auch nicht, aber Kehren vernünftiger wir als der Rest von denen. Kehren wir vielleicht zum eigentlichen Plan zurück. Während ihr also diese Einladung wahrnimmt, wird Diamantes dort einsteigen mit Botox Unterstützung und sich nach... Was, Beweise umsehen? Na Naja, vor allen Dingen dieser Korrespondenz. Also ich nehme an, wenn er so dumm ist und Briefe schreibt, dass er mehrere Briefe geschrieben hat. Und Mütten. vermutlich auch Abschriften zur Sicherheit hat. Ja, ja. Wir könnten sowohl äh, Beweise mitnehmen, als auch zusätzliche Beweise platzieren. Sind die echten Beweise, die wir mitnehmen, äh, der Grund für über eine, überhaupt äh, eine Durchsuchung? Und dort werden dann mehr Beweise gefunden. Naja, ich verstehe, was ihr meint, aber ich denke, das ist gar nicht nötig. Nun, so oder so, ich denke, es ist besser, wenn ihr dies in zwei Stufen angeht. Dass ihr also Boltags als äh, Rückfall habt, wenn ihr mhm. die Beweise platziert. Und dann könnt ihr leichter reagieren. Dann solltet ihr aufgescheucht werden. Naja, Und, ja. Dann sagen wir diese Einladung für morgen Abend zu. Und reden tagsüber vielleicht noch mit dem Konteradmiral. Äh, Kapitania, Kapitän, soll ich, soll ich mich noch bei äh, dem Mann vorstellig machen, oder haltet ihr dies für verfrüht? Nein, dafür könnt ihr den Tag gerne nutzen. Sehr wohl. Diamantes, wenn, wenn ihr mich an die Stube begleiten würdet, wir sollten durchsprechen, was ihr alles brauchen könnt auf dem äh, Einstieg. Wir haben noch ein oder, oh. oder zwei Dinge im Reserve. Dann begleite ich euch besser. Hervorragend, ja. Ähm, eine Frage noch. Sind Ventilio bekommt ihr es irgendwie hin, dass die beiden miteinander reden können, auch wenn sie nicht nebeneinander sind? Ich fürchte nicht, nein. Na, schade. Oh, aber ich kann ich kann Diamantus ja in den Kopf gucken. der Tat. zumindest eine einseitige Kommunikation müsste möglich sein. Ja, aber in der Tat ist eine zweiseitige Kommunikation ein großer Knackpunkt der Magierschaft. Die Elfen haben da irgendeine Methode gefunden, die vermutlich mit einer harmonischen Verbindung zwischen den einzelnen mitgliedern zusammenhängt, die wir als nicht gar so verbundene Geschöpfe einfach nicht in der Lage sind nachzuvollziehen. Und das Implementieren von, teilweise auch verschmelzen von dämonischer oder der sowohl Essenz als auch Wesenheit, hat sich als schlecht kontrollierbar herausgestellt. Naja, also ich würde behaupten, ich und Abelmir sind schon sehr harmonisch miteinander, oder nicht, Abel, mir. Natürlich, wir sind Blutsbrüder im sind Kampf spielt. Das müsste doch gehen. Hm, ja, allerdings fehlt euch dafür der Astralkörper. Äh, lasst mich nicht, etwas äh, der Theoretisieren ist, ist wertlos für uns. Ab aber, so oder so, aber, Diamantis hat doch einen Astralkörper und ich kann ihm... Nein, er beherrscht den Zauber mhm. ja nicht. Wo habe ich den denn? in oh, euch. In oh, Jedenfalls eine, eine, eine solch äh, bei Thiering oder Frage auch nur eine ansatzweise in die Praxis umzusetzen, wenn jetzt mehr Zeit und Expertise dauern, als irgendeiner irgend von uns hat. Wir könnten das vermutlich aber mir mit noch weiteren zwei oder drei unserer Kollegen vielleicht aus der grauen Gilde weiter im Norden einschließen und dann in einem Jahr hätten wir sicherlich eine brauchbare These für euch. Nun, ich habe diesen Zauber gelernt von den Elfen damals, nicht mit eine andere Wesenheit, die auch diesen Zauber kann, zu verständigen. Äh, ich kann das ebenfalls. Hervorragend, dann könnt ihr beide ja... versuchen, die elfische Matrix irgendwie in eure... Anwendung zu integrieren. Nichtsdestotrotz, die haben das, nein. Ich kann euch nicht helfen, was das angeht. Naja, dann macht ihr euren Einbruchsplan... und ich setze mich mit Sulamin und Abel mir hin und wir machen unseren... Besprechungsplan, oder wie nennt man das, Zulamin? Wir hören uns einmal an, was er zu sagen hat und suchen nach einem Hebel. Das ist dann aber wirklich gut, wenn Abel mir bei euch ist. Dann kann ich mit Abel mir kommunizieren, auch nonverbal über diesen Zauber. Oder er mit mir, für den Fall, dass etwas schieflaufen sollte. Also wir brechen da ein, während ihr mit dem an der Wasserpfeife sitzt. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, wir wollen ihn ja aus seinem Büro raus haben oder wo auch immer er normalerweise sitzt. Ich denke, da müsst ihr nämlich hin. Und? Und das, das ist einfach ein guter Moment, denke ich, oder nicht? Ich gehe davon aus, dass solch wichtige Korrespondenz außerdem durch, ich weiß nicht, einen ähm, zwergischen Tresor, ein Kombinationsschloss oder etwas ähnliches geschützt wird. Es wird nicht einfach in der Schreibtischschublade liegen, die man aufbrechen kann. Naja, Boltax, am besten klammerst du dich einfach ganz fest daran und reißt dann durch die Erde. Also ein Schlossacken kann ich tatsächlich, je nach Aufbau, ein Zwergeschloss sicher nicht. Ich werde euch mit ein wenig Säure ausstatten, für den Fall der Fälle. Und im schlimmsten Fall der Fälle habe ich ja noch mein Elementar. Ein Erzelementar müsste so ein Tresor auch auseinandernehmen können. Ihr wollt vermutlich vermeiden... ähm. Innerhalb äh, Astralkraft freizusetzen, wenn es irgendwie geht. Nun ja, deshalb würde ich ihn ja schon im Vorfeld ähm, darum bitten und ähm, in meinen Ring einladen, sodass ich ihn gegebenenfalls herausziehen kann. Ja, das klingt ja äh, eine vorsichtige genug Vorgehensweise. Äh, nichtsdestotrotz, äh, vermutlich könnt ihr damit rechnen, dass jede Art von äh, magischer Überwachung anschlagen will und sie sollte ihr diesen Dienst tatsächlich einfordern. Nun, das kann ich mir vorstellen, gerade wenn er nun ja ein Paktierer des glänzenden Goldes ist. So wäre es doch äh, sehr wahrscheinlich... Ich meine, keine keine ah, Ahnung, ja. sind wir jetzt schon irgendwie auf dem Weg in die Archämie Stube oder brauchen wir hier oben noch was? Nö, ich hab nichts mehr. Ja. Ah, äh, das, äh, seht dann mal hier, äh, jeder von euch eins. Dies ist ein relativ potentes Schlafgift. Ihr müsst allerdings Sorge tragen, dass ihr euch nicht schneidet. Was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Äh, ihr seid auch ein großer Freund von diesem ne, Diamantis. Sollt euch geschmeidig machen wie sonst nichts. Ich fehle fehl euch allerdings, äh, vorsichtig zu sein in der Einnahme. Hm, hm. Äh, Säure, Säure. Ich werde ein wenig kondensieren müssen. Kommt am besten morgen fehlen noch einmal dafür wieder. Äh, braucht ihr da noch etwas? Ihr habt nicht zufällig äh, ein Unsichtbarkeitselixier. hier. Seid ihr in der Lage, einen Unsichtbarkeitszauber zu sprechen? Nein. Hm. Dann fürchte ich nicht schnell genug für euch, nein. Hm. Ihr könnt den ja Namen mir fragen, ob einen entsprechenden zur Verfügung stellen kann. Oh, ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Dann werde ich das später noch tun. Ja, hervorragend. Ansonsten. Wir haben noch das Mann voll in Geister. Ich habe leider nichts gegen Unsichtbares für euch. Ihr euch da auf eure Sinne verlassen müssen. Und, hm, dies war es zunächst einmal aus meiner Elfundgrube. Nun, ich denke, das dürften wir alles so hinkriegen. Hervorragend. Wir haben schon einen Notfallplan. Ich weiß nicht, wo ich zum besagten Zeitpunkt sein werde. Ich habe allerdings wenig Interesse daran, mich auf äh, dem Empfang Blicken zu lassen, wenn es irgendwie Fernemat ist. Es ist also gut möglich, dass ich mich als dritter Rückstopp vielleicht zur Verfügung stellen kann. Nun gut. Und sollten uns Wachen begegnen, kann ich diese ja einfach ähm, ohnmächtig werden lassen. Oh, in der Tat. Ich vergaß, dass ich einen Zauber tatsächlich beherrscht. In diesem Fall ist es wohl besser, wenn wir Diamantes mit mehr des Schlafgiftes ausstaffieren. Ja, und war ich eh nicht. Selbstverständlich. Hervor Hervorragend. Ich ähm, benötige das nicht. Ich beherrsche es ja selbst. Ich könnte sie auch versteinern, aber äh, davon nehme ich noch Abstand. Hey, Gibt es irgendeine Möglichkeit, bei äh, diesem Stillezauber, den äh, du immer würgst, törgst, nur auf meine Waffe zu legen? so dass ich äh, nicht auf angewiesen bin, Leute mit einem äh, Nichts schneiden mit dem Schlafgift und auch schießen kann. Hm. Ja, ich gehe davon aus, ich könnte ihn sehr klein modifizieren und auf die Mündung deiner Waffe legen. Aber das müsste ich mir noch mal genau anschauen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich müsste es erst einmal ausprobieren. Vermutlich ließ er sich sogar als selbst auslösende Matrix... An das Geschosse selbst binden und entsprechend hm. eine Kurzausdehnung der Zone. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit. Einen Tag auch. mehr oder weniger, dann könnte ich euch helfen. Hm. Ich bin nicht der beste Objektzauberer, das muss ich dazu sagen. Und wenn Deshalb. ihr die Wirkung zur Verfügung stellt, überhalte dies für die Zukunft im Kopf. Wenn ihr die Wirkung zur Verfügung stellt, Beutag, ich kann euch mit der Bindung helfen. Nun, ich denke, das kriegen wir hin. Nun gut, äh, ich wollte noch die Hautrötung an eurem Hals untersuchen, wenn ihr einen Moment bleibt. Hm, war klar. Äh, braucht ihr mich dann noch? Äh, ich denke nicht, nein. Nun gut, äh, dann wünsche ich. Äh, sind das lebende Alraunen? Äh, Eine einzige, in der Tat. Sie muss überragend frisch äh, gezupft und eingelegt worden sein. Ähm, tatsächlich, wahrscheinlich aus Beständen, die Marix an Land gebracht hat. Oh, ertr trinkt die da gerade? Nun, es ist mehr ein Faximile einer Trinkbewegung. Schließlich ist es kein echtes Atmen des Lebewesen, sondern nur eine Ausformung von aus der Umgebung gesogener Astralkraft, die sich in die formgebende Wurzel der Alderaune eingesogen hat und jetzt ihrer Form entsprechend handelt. Ihr wisst, wie magische Artefakt zum Beispiel ein Verteidigungszauber besser binden und wirken lässt, wenn er in einem Schild oder eine Schuppe gebunden ist. Ein ähnliches Konzept, nur freier äh, freien Wildbahn aufgetrieben. Ist ja faszinierend sogar. War das jetzt ein Ja oder Nein? Ich, äh, ob Ihr müsst euch nicht Sorge darüber machen, dass dieses Ding leidet. Oh, äh, das ist gut. Das ist äh, sehr gut. Gegebenenfalls ähm, habe ich bald ähm, etwas, das ich äh, verzaubern muss. Aber dann kommen wir darauf zurück. In der Tat. Ein Nun, hübsches Objekt aus Zwergengold. Faszinierend. Nun, lass dann mal sehen. Ich schwöre, dann ist der ein wenig zurückgegangen, das ist gut. Ja, ich gehe dann. Tatsächlich gucke ich, guck ich mir einfach die, die Eintrittsstelle, weil äh, der Dämon ist ja unsichtbar, man kann da durchsehen. Ähm, die, und ich nehme an, die Stelle, wo, das, wo die Horner sich reingraben, sie entsprechend draußen auch mehr gerötet aus. Das war schon wie, wie ein Mückenstich oder, oder irgendwie eine allergische Reaktion oder so. Ja, ist etwas äh, zurückgegangen, das ist schon mal gut. Ich denke nicht, dass ihr euch weiter Sorgen dran machen müsst, aber behaltet die nicht von einem Spiegel im Auge, ja? ja das mittlerweile. Also beim ersten Mal hat sich das fast schon anders angefühlt. Mittlerweile habe ich mich sogar fast, ich mag es kaum, darauf auszusprechen, aber schon fast gewöhnt. Das ist gut. Ich war bemüht, die Handler so auszuformen, dass sie nicht ganz so sehr im Weg wären. Hm. Ähm, wenn ihr morgen ein wenig Zeit findet, findet doch vielleicht heraus, wo ihr wieder Marx wuchsäcker wohnt und ihr Kind aufbewahrt und wie man hinein und hinauskommt. Was für den Fall der Fälle. Meinst okay. du, wir sollten wirklich das Kind entführen? Kind ich würde doch nie im Leben den direkten Befehl der Kapitän hier zu wiederhandeln. Aber wenn ihr wisst, in welchem Zimmer er schläft und wie es heißt und wie die Farbe der Schleifen in seiner Kleidung sind, können wir der Frau Fuchsecke, vielleicht hinreichend glaubwürdig vermitteln, dass wir die das Kind haben, ohne es zu haben. Hm. Ein klein wenig Unwahrheit. Hätte sie noch nie geschadet bei solchen... Er ja, könnte sich vielleicht anfreunden, aber... Ein Kind zu entführen, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Wie ich bereits sagte, wissen es an dieser Stelle macht. Keine Sorge, ich kann es damit vereinbaren. Und wie ich bereits ausgeführt habe, wenn ihr, ihr noch glaubwürdig genug vermitteln könnt und detailliert, dass wir ihr Kind haben, müssen wir es gar nicht haben, ohne dass sie denkt, dass wir es haben und sich entsprechend benimmt. Und mehr wollen wir doch auch gar nicht. Oh, ich habe noch einen Granatapfel mit dem Namen Marek und Den werde ich irgendwie zum Einsatz bringen. Vielleicht lieber später als früher. Äh, gut, das hier sollte jedenfalls reichen. Ich werde euch ein wenig äh, fett hier drauf tun und äh, der Rest sollte es gewesen sein. Toll, und dann sind wir hier, denke ich, fertig. Unser so, Ventile wird sich an eine kurze Nachtschicht machen Um äh, ich muss erstmal mal in so Video schauen, wie die... So, das war gar ich wissen mir das nächste Mal nachschauen, ja? ne? nicht mehr wichtig. Ja, ja. Noch irgendwelche Sachen? Ich möchte mich einmal von unserer äh, örtlichen Heilerin einmal durchchecken lassen, ob ich mir irgendwelche Rippen gebraucht habe. Achso, sie fliegt dich wieder zusammen. Äh, vielleicht hast du eine Rippe gebrochen, ja. Vor allem ist es eine blutige Nase. Ähm, dein Kinn schmerzt ein bisschen. Und ja, sind wie gesagt alles... Äh, Ausdauerschaden bzw. die Hälfte deiner Trefferpunkte ohne Wunden bekommen zu haben. Das geht relativ fix und dann bekommst auch du eine Regeneration plus 8 über die Nacht. Ich würde gerne noch einen elementaren Diener Erz herbeirufen und den in meinen ähm, Ring einladen. Ähm, ich würfel dafür einfach. Einen elementaren Diener Erz. Genau, nur für den Fall, dass wir Probleme haben sollten mit irgendeiner Tür im Schloss oder sowas. Ja, das sieht gut aus. Ich habe jetzt keine Erschwernisse oder Erleichterungen mit eingerechnet. Und hier kommt der Kontrollwurf. Uh. Aber müsste trotzdem gelungen sein. Den kann ich ja nur auf eine 20. Sicher? Ja, also außer es gibt jetzt massive Erschwernisse, weil wir auf See sind oder so. Aber ich nutze ja ansonsten immer Geschenke und alles Mögliche. Also zur Not... Würfel ich den einfach nochmal? Ich habe ja, hab ja noch einen Schicksalspunkt was, gib was Schicksals hat man geschenkt. Schicksals mal? Gib mir einen Schicksalspunkt und würfel den jo. nochmal neu. Ich meine, 10-fache ja, Menge 30, 20 Uh, aber ich müsste ihn mit der 18 eigentlich bestanden haben, aber ist egal. <lacht> ja, aber nicht auf hoher See. Also, wenn du auf See beschwörst, äh, in irgendeiner Kajüte, wo Holz ist, äh, da ist Luft drumherum, da ist Holz und da ist Wasser, aber da ist kein Erz und da kannst du Geschicke geben, wie du willst. Ähm. Nee, ja, gut. ich mach das nicht. Ich helfe dir nicht. Ich gehe nicht in deinen jo. Ring. Du kannst mir gerne was anderes sagen, was ich sofort mache, aber kein Ring. Na gut, ähm, wenn, wenn du möchtest, ähm, dann würde ich dich bitten, aus diesem Zwergengold zwei kleine Stücke herauszulösen und äh, zu sehr schönen äh, Ringen äh, zu formen, die ich um meinen Finger stecken kann. Kurzum, ich möchte meine Ehringe von ihm haben. Okay, dann kriegst du Ehringe. Ich die denke, da werde, da werde ich... Natürlich. Achso, also, du heiratest? Aus, ja? Ich das. Äh, wenn, wenn du die beiden Ringe äh, nicht getrennt hast, sondern ähm, wenn du sie wieder bekommst, dann sind sie in einem Stück zu einer Acht geformt, zu einem Unendlichkeitssymbol. Uh. Und du kannst sie mit einem einfachen Drehen auseinanderklicken und dann sind sie eben schön hübsch geschmiedete Ringe. Aber in uh. Kombination ergeben sie das Un Unendlichkeitssymbol. Alles klar. Das wird ja nicht den ganzen... Äh, Barren Kosten, sondern wahrscheinlich nur, nur ein, ein Stück davon. Aber der Gin ist oder der Elementare Diener ist zumindest fertig. Ja, alles klar. Glücklicherweise super. haben wir einen Plan B. Jetzt äh, habe ich in dein Ring geh. Und damit zerbröckelt er wieder. <lacht> hoffentlich, hat er keine, hoffentlich hat er keine Flüche auf die Innenseite der Ringe graviert. Schau lieber rein. <lacht> ich lege sie mal kurz ins Feuer, um zu gucken. <lacht> Ach, und du hat noch einen äh, wir, haben zum Glück, wir haben zum Glück einen Plan B und können euch Krötenhauch <lacht> zur Verfügung stellen. Du kannst auch das noch schnell irgendeinen Dämon beschwören. Warum sollte ich das tun? Um Reih kriegt das Aber, aber nein, nein, ich habe doch gerade so gesagt, dass wir möglichst wenige aktive Matrizen reinführen wollen, vor allem keine Wesenheiten. Ja. Deswegen lieber Krötenhauch, denn das löst auf äh, Leder, Holz, Eisen, Zink, Kupfer und Bronze. Hm, aber wenn es ein Zwergenstahl ist, sowas dann nicht. Das ist egal, Stahl ist Eisen. <lacht> Stahl ist nicht Eisen. Klar, Stahleisen. In Zwergenstahl ist noch was anderes mitverarbeitet. Es ist ganz egal, wie sie es legieren, das ist trotzdem Eisen. Das gucke ich mir im WDA an. Bitte, bitte.